Liebe Freundinnen und Freunde vom Kinderpalliativzentrum Datteln. heute haben wir die Lichthafenflagge gehisst, die man da oben auf unserem großen Kran sieht, der den Lichthafen hilft zu bauen. Was ist der Lichthafen und warum heißt er so überhaupt Lichthafen? Der Lichthafen wird ein Operationszentrum für Kinder und Jugendliche mit schweren chronischen Erkrankungen und diese Erkrankungen sind häufig sehr selten. Die Kinder müssen dann nicht mehr aus der Kinderklinik dackeln, in andere Kinderkliniken, die operieren, gebracht werden oder in andere chirurgische Kliniken, sondern sie können gleich hier oberhalb der Kinderpalliativstation operiert werden. Und wie kommen wir nun auf dieses Wort Lichthafen? In Lichthafen ist erstmal das Wort Licht drin. Die Lichtblicke, die Palliativstation unserer festlichen Kinder- und Jugendklinik, Bedeutet das Wort Licht, auch in Lichthafen, die Hoffnung. Die Hoffnung, die Eltern, Großeltern, Geschwister, Patienten mit einem Aufenthalt hier in der Kinderklinik verbinden. Die Hoffnung, dass es besser wird, dass sie noch lange Zeit gut leben können. Das ha der Hafen in dem Wort Lichthafen ist ähm, einerseits eine Metapher für einen Ort, wo Schiffe aus schwerer See einen sicheren Ort finden, in dem Hafen eben. Und andererseits ist es so, dass der Dattelner Hafen ein ganz wichtiger Teil von Datteln ist, jetzt ein Naherholungsgebiet. Aber früher war das ein großer Hafen für die Binnenschiffer. Und wir haben dieses Wort auch gewählt, um unsere Verbundenheit mit der Stadt Datteln zum Ausdruck zu bringen. Wir sind hier ganz nah am Dattelner Hafen. Der Dattelner Hafen kann man von hier aus sehen und vom Dattelner Hafen kann man die Flagge Lichthafen sehen und auch das war ein Grund, den Hafen in das Wort Lichthafen zu bringen. Also Lichthafen ist das Operationszentrum für Kinder mit schweren, seltenen Erkrankungen, die dann nicht mehr in andere Kliniken gebracht werden können, sondern im nächsten Jahr hier oben über der Kinderpalliativstation operiert werden können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und danke, dass Sie uns im letzten Jahr unterstützt haben und wir hoffen auf Ihre Unterstützung für den Lichthafen auch im nächsten Jahr. Dankeschön.